Eigentlich, wenn man eine Genossenschaft oder eine Datengenossenschaft macht, fast per Definition und Nachhaltigkeit ein Thema, in dem man eben sagt, es muss langfristig sein, es muss breit verteilt sein, also von dem ist es eigentlich das zentrale Thema von, von dem, was wir machen. Ich glaube, es gibt verschiedene Dimensionen, die ökologische Dimension, aber eben auch technologische Dimensionen im Sinne von Open Source und genau, also ich glaube, ich bin offen vieles Neues zu lernen. Persönlich digitale Nachhaltigkeit hat viel im Bereich der Lehre zu tun. Ich, ich beschäftige mich sehr viel mit Open Source Software. Yeah. Ähm, Im Lehrbereich, um halt Software auch da anzuwenden, wo sie vielleicht keine teuren Lizenzen hat, wo sich Leute vielleicht teure Lizenzen nicht leisten können. Ich setze mich viel mit Mobilität auseinander. Und dort ist natürlich Digitalisierung auch ein grosses Thema. Und ich bin vor allem dort daheim. Aber ich finde es auch immer sehr spannend, wenn man noch sieht, was an was anderen Themen auch geht. Jetzt gerade in der Mobilität. Digitalisiert sieht man eigentlich überall auf der Strasse, auf der, mit der Mikromobilität, mit allen e scooter Was dann auch immer eine Frage ist, was ist nachhaltig überhaupt? Ich habe viel mit Open Source und Open Data zu tun und äh, propagiere das auch im Unterricht. war an der Ostschweizer Ost Fachhochschule und nenne mich darum ein bisschen jemanden, der mit Open Whatever zu tun hat, mit allem, was mit Öffnen zu tun hat. Meiner Ansicht nach, digitale Nachhaltigkeit ähm, verfa verfaltet sich in vielen Themen. So es, es finden wir überall und es ist beziehungsweise wichtig für zukünftige Generationen. ist extrem wichtig ist, dass wir uns überlegen, ähm, Tools zu bauen, die nachhaltig sind, dass wir ähm, an Ressourcen denken, dass wir an, an ethische Faktoren denken, dass wir nicht einfach nur kurzfristig denken, sondern was der langfristige Impact ist von dem, was wir machen. Ich glaube das ist ein Thema, das uns alle noch mehr beschäftigen auch in Zukunft. Ich glaube, es ist eine Lösung, also der Weg, um quasi die Digitalisierung mehr gemeinsam zu gestalten, mehr demokratisch zu gestalten und wirklich auch so zu gestalten, dass es auch erhebt in Zukunft. Verheben. Und für das ist es halt extrem wichtig, dass man alle Anspruchsgruppen zusammen einbezieht. Ähm, ja. Ich sehe das als Teil von Nachhaltigkeit, das ist auch so ein Modewort von mehr ökologischer, ökonomischer Nachhaltigkeit, was halt auch noch die digitale Nachhaltigkeit gibt, als Unterthema. Thema. digitale Nachhaltigkeit ist mir wichtig, dass man es trennt von nachhaltiger Digitalisierung, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Und ähm, digitale Nachhaltigkeit heisst für mich, dass wir versuchen, das, was wir im digitalen Haus spricht, sprich eben, zum elektronische Geräte, oder Social Media, was auch immer, alles was halt auf eine Art digitalisiert ist, möglichst nachhaltig genutzt. Sprich, dass es umweltkompatibel ist, oder umweltfreundlich, aber auch sozialverträglich, sozial tragbar. Zur Zeit Art einer Wegwerfgesellschaft im Digitalen. Das Handy wird nach zwei, drei Jahren spätestens ersetzt oder was anderes, landet vielleicht im Keller oder sonst auf dem Müll. Aber das Gleiche passiert auch mit den Daten. Die Daten sind nicht uns. Die Daten werden von irgendwelchen Leuten gebraucht oder weggeschmissen. Und ich glaube, wir müssen in diese Richtung einfach anfangen, anders zu denken, anders zu handeln, um eben für mehrere Jahre in Zukunft äh, zu denken und nicht nur einfach heute und morgen. Digitale Nachhaltigkeit. ist eigentlich zur das zur, zur Realwelt, zur konkreten Nachhaltigkeit, dass man auch im digitalen Raum will Sachen schaffen wo die überduren, die ressourcenintensiv, also ressourcenschonend sind, natürlich Ressourcen schonen, so dass man nicht alles immer wieder neu muss und dementsprechend auch Arbeit natürlich nicht immer muss neu aufenden, sondern Züge machen, die überduren Und natürlich ist das oft Open Source, und Das basierend Open Source und Open Data. Digitale Nachhaltigkeit. Das bedeutet für mich, dass man ähm, auch etwas dazu beiträgt, dass die Nachhaltigkeit, dass, dass, dass, dass das, Gut, das digitale Gut weiter äh, besteht, dass, dass, es, dass es weiter wächst äh, und dass man auch etwas dazu beiträgt. Ja.